Wie lernt unser Gehirn? In diesem kurzen Video werde ich Ihnen kurz und knackig wichtige Antworten auf diese Frage geben. Definieren Sie das Ziel, indem Sie durch Fragen einen persönlichen Bezug zum Lernstoff herstellen. Haben Sie beim Lernen immer eine Flasche Wasser auf dem Pult stehen? Und natürlich etwas zu essen bereit. Gewöhnen Sie sich an, sich zwischen den Lernblöcken zu bewegen. Das braucht ganz wenig Zeit, kann aber kleine Lernwunder bewirken. Machen Sie nicht lange und wenig Pausen, sondern machen Sie regelmäßig kurze Pausen. Der Effekt einer Pause ist nämlich am Anfang am größten. Eliminieren Sie alle Ablenkungen, wie zum Beispiel Hintergrundmusik, Unordnung auf dem Tisch oder natürlich Smartphone oder Internet.